Darf ich darf Sie herzlich zu der letzten Session hier begrüßen, zu der, zum Höhepunkt sozusagen von dieser Beschaffungskonferenz und zwar dieses Podiumsgespräch zum Thema Transparenz, Chancen und Grenzen im Beschaffungswesen. Das ist von dem her ein wichtiges Thema. Wir haben es schon heute Morgen gehört und dürfen es jetzt, jetzt noch mal quasi im Dialog hier, aber dann auch mit Ihnen als Teilnehmer der Konferenz vertiefen. Ich darf heute herzlich begrüßen Adrian Lopsiger, der österreichische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Er ist extra für dieses Panel da angereist. Dann wiederum da ist Regula Ritz. Vielen Dank, dass Sie dir nochmal Zeit genommen hast, für entsprechend diese politische Perspektive einzubringen. Anja Niefenecker, sie ist als Beraterin, Expertin im Beschaffungswesen tätig und kann da quasi aus Ihrer Erfahrung berichten, wie Sie öffentliche Stellen ähm, unterstützt und was das eben auch für Auswirkungen hat. Und last but not least, Thomas Fischer vom CAIO, ähm, einerseits vom Kanton Bern. Er ist in dem Sinn Beschaffungsexperte, Dozent und eben auch ähm, Präsident der Beschaffungskonferenz des Kantons Bern, also als Beschaffungsstelle hier sehr gut ähm, informiert. Gut, ich habe mich mit den Teilnehmern des Podiums unterhalten und ich denke am Anfang, wenn wir jetzt so einsteigen in diese Diskussion Transparenzchancen und so weiter, ist es vielleicht noch interessant mal zu hören, ja, was verstehen wir überhaupt unter diesem Begriff Transparenz im Beschaffungswesen. Weil ich denke, alle von uns haben ein gewisses Verständnis, aber ich zumindest bin mir manchmal nicht sicher, ob wenn man von Transparenz redet, redet man von transparenten Beschaffungsregeln, die am Anfang in einer Ausschreibung transparent dargelegt sein müssen, oder redet man von Transparenz des Zuschlags, quasi wer kriegt für was, wie viel Geld, oder vielleicht gibt es auch ganz andere Verständnisse. Von dem her, als der Hüter der Transparenz sozusagen, des Öffentlichkeitsgesetzes, darf ich dir mal als erstes das Mikrofon geben und bin gespannt, deine, dein Verständnis von Transparenz. Ja, vielen Dank. Also Transparenz zunächst einmal befindet sich im Gesetz. Im Gesetz ist die Gebrauchsanweisung, wie die Verwaltung zu arbeiten hat und dann im äh, konkreten Einzelfall verfügt sie. Und wenn sie verfügt hat, dann äh, steht natürlich, was sie verfügt hat, in der Verfügung. Und was jetzt als zusätzliches an Transparenz hinzukommt durch das Öffentlichkeitsprinzip, das ist dass der Bürger und die Bürgerin nachvollziehen können muss, wie die Verwaltung im konkreten Fall zu ihrer Entscheidung gelangt ist. Und diese Nachvollziehbarkeit wird dadurch hergestellt, dass die Bürger Einsicht, Zugang in die Akten, in die Dokumente äh, erhalten die eben Ausdruck dafür sind, wie die Verwaltung ihre, ihre Willensbildung vorgenommen hat und wie eben dieser Entscheid entstanden ist. Mhm. Vielen Dank, das ist sicher mal so das, was man auch der Öffentlichkeitsprinzip kennt. In der Politik, wie ist da so das Verständnis von Transparenz oder auch der Anspruch dafür? Ja, das ist natürlich in jedem Bereich unterschiedlich, aber wenn wir jetzt von den Beschaffungen reden, dann ist für mich die Transparenz die Voraussetzung für Vertrauen und Vertrauen ist die Voraussetzung für gute Beschaffungsprozesse. Und deshalb ist es wichtig, das ist auch in den Gesetzen so festgelegt, dass natürlich alles, was öffentlich vergeben wird, dass das transparent ausgeschrieben wird oder dass es sichtbar ist. Und das ist ja zum Beispiel das Problem mit freihändigen Vergaben, die dann für einen Teil der Anbieter nicht sichtbar sind. Und dort muss man eben auch danach mit Statistiken im Nachhinein auch noch Transparenz schaffen. Transparent muss sein, was die Anforderungen sind an Beschaffungen, was die Zuschlagskriterien sind und so weiter, damit eben der Wettbewerb der Anbieter auch gut funktionieren kann. Und das, was heute oft quasi krisenhaft unter Transparenz verstanden wird, nämlich auch mit dieser Diskussion um die Einschränkung des Öffentlichkeitsgesetzes, dort geht es darum, dass sich Anbieter fürchten davon, dass ihre Geschäftsgeheimnisse oder ihre Kalkulationen Kalkulationsgrundsätze plötzlich verraten werden und darum geht es selbstverständlich nicht. Es geht, Im Fokus steht ja immer der Beschaffer, die Beschafferin, die Auslöserin von Beschaffungen, also in diesem Sinn jetzt die öffentliche Hand und diese müssen transparent äh, machen, was sie wollen und warum sie dann einen Auftrag, eine Dienstleistung jemandem auch vergeben. Und ich glaube, da gibt es oft Missverständnisse, also es geht wirklich um den Prozess, es geht aber niemals um quasi die die intellektuellen Leistungen, die gebracht wurden, um eine Offerte zu machen, das muss dann der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Das steht auch mehrfach im Beschaffungsgesetz drin und wird auch in Zukunft drinstehen. Sehr gut, vielen Dank für diese Prognose, was im Beschaffungsgesetz drinstehen wird. Wir haben ja gehört, dass es ja schon noch einiges zu diskutieren gibt. Ähm, Anja Niefenecker, wie bist du mit Transparenz quasi in Berührung gekommen in deiner Beratungskarriere? Was hast du da für Beispiele vielleicht auch, wie du nennen kannst? Oder Was ist dein Verständnis von Transparenz? Also, wenn ich tätig bin, bin ich bei externen, als externe Beraterin innerhalb der Bundesverwaltung tätig. Ich werde engagiert, wenn es eine öffentliche Beschaffung gibt und die Ämter keine Kapazität oder kein Know-how haben, um diese durchzuführen, dann werde ich engagiert. Und schon einmal als externe Beraterin muss ich aufpassen, dass ich sauber arbeite und transparent arbeite. Und von dem her sehe ich auch den Prozess dort als Hauptbestandteil. Wirklich dort sauber und transparent und zu arbeiten, damit man auch im Anschluss, wenn es eben Anfragen gibt, dass man etwas offenlegen soll, dass man die Unterlagen offenlegen kann und es nachvollziehbar ist. Und das ist eigentlich mein Grundsatz, so arbeite ich und bisher hat es sich so bewährt. Also Transparenz in, in beiden Richtungen, bei den Unterlagen und eben auch bei dem Zuschlag, jetzt, was die Kriterien angeht. Genau. Thomas Fischer, du hast eben viele Beschaffungen, auch Freihändler die du bei dir im Kanton Bern in dem Sinn ähm, vergibst. Wie, äh, wie gehst du mit so Beschaffung, äh, mit Transparenz um mit, zum Thema von diesem äh, äh, Be Beschaffungsrecht, also was ist dein Verständnis von, Beschaff von Beschaffungstransparenz? Ich muss vorausschicken, dass ich hier nicht für die Behörden des Kantons Bern sprechen kann, sondern nur meine eigene Meinung vertreten, das ist der juristische Vorschub. Transparenz im Beschaffungswesen bedeutet, dass die Öffentlichkeit und die Verfahrensbeteiligten nachvollziehen können, wieso der Staat zu seinem Beschaffungsentscheid gelangt ist. Sie hat eine Legitima legitimitätsstiftende Funktion, weil sie das Vertrauen der Verfahrensbeteiligten, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit darin stiftet, dass der Staat mit dem Steuergeld richtig umgeht und die Verfahren fair durchführt. Und sie hat auch eine disziplinierende Funktion, denn äh, die Amerikaner sagen, Sunlight is the best disinfectant, also wo Sonnenlicht ist, da werden sich auch die Staatsangestellten vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben, die Vorschriften einzuhalten und es auch richtig zu dokumentieren. Okay, also von dem her auch so ein ähnliches Verständnis wie Adrian Lopsiger, eben dass transparente Behördenhandeln eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht nochmal jetzt, du hast dich ja jetzt ein paar Mal auch politisch eben äußern müssen, was, was war da quasi die Frage oder wie, was spricht gegen Öffentlichkeitsgesetz im Beschaffungswesen, jetzt um mal ganz konkret das Kind beim Namen zu nennen. Also gibt es da gute Gründe, die du jetzt auch verstehen kannst, wieso jetzt der Bundesrat da gegen dieses Öffentlichkeitsprinzip ist? Nun, es gibt keinen einzigen, das äh, wurde <lacht> bereits äh, von Frau Rietz gesagt, das Öffentlichkeitsgesetz schließt materiell ja. aus, dass Geschäftsgeheimnisse, dass Kalkulationsgeheimnisse verraten werden, es geht eben gerade nicht darum, mit dem Öffentlichkeitsgesetz an Personendaten heranzukommen. Und das ist vom Gesetzgeber einmal materiell ausgeschlossen. Aber darüber hinaus hat... Der Gesetzgeber ja auch als Mediator in dieser Sache, wenn es eben äh, zu Streitigkeiten kommt zwischen dem, demjenigen Journalisten oder Einzelbürger, der die Öffentlichkeit vertritt und der Verwaltung, hat ja der Gesetzgeber einen Mediator äh, gewählt, der zwei Seelen in der Brust hat. Ich bin ja nicht nur äh, als Öffentlichkeitsbeauftragter der Transparenz verbunden, mhm. sondern äh, als Datenschützer schlägt mein Herz ja natürlich auch für den Schutz der Be Personendaten und damit auch für den Schutz der Geschäftsgeheimnisse und Kalkulationsgeheimnisse und so weiter. Mhm. Also äh, mein tägliches Brot ist es ja gerade in diesen Schlichtungen eben darauf hinzuwirken, dass man zwar der Öffentlichkeit ihre, äh, ihre Dokumente gibt, aber dass man dann eben die, die Geheimnisse, die Personendaten abdeckt. Das kann ich Ihnen sagen, das funktioniert. Wir machen seit dem 1. Januar auch zu 90 mündliche Schlichtungen, und ich bin heute über 50 bei einvernehmlichen Lösungen. Dieses Gesetz muss nicht revidiert werden. Okay, du nix. Das ist auch die politische Meinung nehme ich an von dir. Also von mir sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann im Parlament abspielen wird. Eben the license to change. Also man kann noch vieles ändern. Man muss das auch ändern. Das ist sicher ein, ein Teil äh, dieser ganzen Diskussion, bei der ich mich auch persönlich engagieren werde, damit man jetzt nicht das Öffentlichkeitsgesetz anknappert, nur um ein Scheinproblem zu lösen, das eigentlich keins ist. Und wenn man, man muss sich ja wie in jedem guten Krimi fragen, äh, nützt es? Wer steckt dahinter? Und wenn man es genau anschaut, dann sieht man, es kommt eigentlich aus dem Bereich des, des VBS. Also Rüstungsbeschaffungen werden zum Beispiel als besonders heikel angeschaut. Aber für Rüstungsbeschaffungen gibt es im Beschaffungsrecht schon ganz viele Ausnahmetatbestände. Zum Beispiel sind freihändige Vergaben dort äh, sehr häufig und gebräuchlich. Also weil man sagt, da ist so äh, virulente und empfindliche und verletzliche äh, Infrastruktur, betroffen und so schwierige Prozesse, das kann man nicht öffentlich schon nur in der Ausschreibung zeigen, was man da genau sucht. Kann allerdings auch schief gehen, wie bei der letzten, beim letzten Versuch eine Flugzeugbeschaffung. Also am Schluss will die Öffentlichkeit dann doch wissen, warum wird etwas beschafft, zu welchem Preis. Und im Fokus stehen dort weniger die Anbieter, sondern eben die politischen Köpfe. Und ich denke, das können deshalb die Anbieter auch entspannt zurücklehnen. Es sind selten... Es Sie, auch jetzt bei dieser langen Liste, die ich heute Morgen gezeigt habe, mit den IT-Millionengräbern des Bundes sind ja selten die Anbieter in der Kritik, sondern es sind die politischen Köpfe, die diese Verfahren am Schluss verantworten müssen. Und ich möchte nicht, deshalb wird das ein großer Kampf sein, jetzt rund um das Beschaffungsrecht, dass die gesamten Beschaffungen und auch IT-Beschaffungen quasi den Status von Rüstungsgeschäften und Kriegsmaterial bekommen. Also ich denke, so weit sind wir nicht. Gut, also ich stelle fest, auf dieser Seite haben wir relativ wenig Verständnis auf die Meinung des Bundesrates, dass man das Öffentlichkeitsgesetz rauskippt. Null Verständnis, betont Adrian Nopsiger. Okay, gibt es auf eurer Seite Verständnis, wieso kommt jetzt ein Bundesrat auf die Idee, das Öffentlichkeitsgesetz rauszunehmen? Thomas, du nächst? Oder? Okay. Sorry. Also du kommst auf. Ich habe durchaus Verständnis, auch wenn man sich über die Lösung im Einzelnen streiten kann, denn wir müssen daran denken, Transparenz ist das eine, aber als Beschaffungsstelle haben wir vor allem ein Interesse an wirksamen Wettbewerb. Und einen wirksamen Wettbewerb erhalten wir nicht, wenn wir weniger Anbieter haben, weil diese alle Angst haben, dass ihre Geschäftsgeheimnisse, ihre Intellectual Property, die ja verkörpert ist, in den Angeboten, auf Abwegegerät und an Konkurrentengerät. Wir haben heute schon, ich habe heute schon viele Feedbacks von Anbietern und Anbietern, die sagen, zu euch komme ich gar nicht, beim Start mache ich kein Angebot, das Verfahren ist zu so lange zu kompliziert. Und wenn noch ein weiteres Risiko dazu kommt, dann haben wir ein echtes Problem Dann können wir nämlich nicht mehr wirtschaftlich beschaffen. Aus meiner Sicht gilt es darum, eine Lösung zu finden, die den Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Anbieter sicherstellt, ohne das legitime Transparenzinteresse der Öffentlichkeit am staatlichen Handeln zu unterminieren. Okay, ja, also das heißt in dem Sinn, hast du Verständnis, dass man jetzt dieses Öffentlichkeitsgesetz versucht rauszunehmen aus dem Neuen? Beschaffungsgesetz. Ich habe Verständnis für das Bedenken, für das Anliegen, das da hinten ja. steht. Ich würde aber hinterfragen, ob die Lösung, die es okay. darin besteht, das Öffentlichkeitsprinzip völlig auszuklappen, die richtige Lösung ist. Okay, vielen Dank für die Präzisierung. Anja, was ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung geht in die ähnliche Richtung von Herrn Fischer und auch das, was wir heute Morgen gehört haben, wie sich dieses Beschaffungsgesetz verändern soll, dass mehr Dialogverfahren oder mehr Wettbewerb mit innovativen Ansätzen mit reinkommen soll. Und ich denke, wenn sich dort anbietet, dann wirklich engagieren und ihre Innovation mit einbringen, müssen diese Lieferanten wirklich auch geschützt werden, dass diese neuen Lösungen unter Vertraulichkeit gehandhabt werden und nicht weitergehen. Und ich denke, vielleicht ist es auch noch eine Herausforderung, dieses neue Beschaffungsgesetz, den Lieferanten auch so weit klarzumachen, dass sie eben verstehen, dass wenn jemand jemand von diesem Öffentlichkeitsrecht Gebrauch macht, dass diese Geschäftsgeheimnisse und die Personaldaten etc. etc., dass diese geschwärzt werden und dass diese nicht rausgegeben werden. Auf der anderen Seite ist zu fragen, wenn man das dann alles schwärzt und das, wenn das dann so ein Lückentext ist, welche mehr Information ist es, als das, was man auf dem SIMAP selber herunterladen kann. Und was für ein Mehraufwand generiert diese Arbeit, alles zu schwärzen und wirklich sicher zu sein, dass keine Geheimnisse rausgegeben werden bei den Beschaffungsstellen oder das BBL, wenn Sie solche Anfragen bekommen, dass wirklich diese Anfrage bearbeitet wird und das stufenweise rauf eskaliert wird in Anführungszeichen bis zum Direktor, bis es dann rausgegeben werden kann. Dieser Mehraufwand. Sollte man vielleicht auch mal berücksichtigen. Also, du hast vor allem Angst, dass die Verwaltung bemüht wird mit solchen Anfragen. Ja gut, Herr Lopsiger kann dann noch sagen, wie oft, dass er wirklich beübt wird in solchen Fragen, weil ich denke, da wird jetzt auch so ein bisschen eine eine Befürchtung aufgebaut, die von der Dimension her überhaupt nicht stimmt. Das sind ja Eskalationsinstrumente. Und ich habe selber ich habe ja morgen gezeigt, ich war politisch für viele, viele, viele Beschaffungen zuständig, kleine, große, alles Mögliche. Und ich glaube, in der ganzen Zeit, in der ich acht Jahre lang, hatten wir etwa vier Beschwerden überhaupt und in ganz kleinen Bereichen, also gegen so ein Möhrchen und wir haben immer gewonnen und ähm, das heißt wir haben ein das Verfahren sauber und transparent durchgeführt also es passiert ja ganz selten und das das sind quasi wie so das sind das sind ähm, Instrumente für, für ganz sensible Situationen also wenn ich jetzt erfinde, ich erfinde mal was Rüstungsbeschaffung ich will sie erinnern sich an die letzte Flugzeugbeschaffungsversuch äh, wenn jetzt zum Beispiel Parlamentare, die in Kommissionen sind, fast alle halbe Jahre mal nach Schweden eingeladen werden von einer Firma und so weiter, fangen sich vielleicht Journalistinnen und Journalisten an zu interessieren, Ja, wie läuft dieses Verfahren, Weiß man da etwas dazu, ist das vielleicht heikel, wollen wir mal hinschauen und dann gehen sie, wenn sie nichts bekommen oder nicht das bekommen, was sie wollen, im Notfall dann zu Herrn Lopsiger und der wird ihnen dann erklären, was sie haben können, was nicht, er wird das sorgfältig prüfen. Das also es sind wirklich Eskalationsinstrumente und von daher denke ich auch, man muss genau aufzeigen, was steht alles sonst noch im Gesetz, zum Beispiel Artikel 11, äh, jetzt dann äh, bei, ähm, steht zum Beispiel bei den Verfahrensgrundsätzen drin, dass die, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die Auftraggeberin den vertraulichen Charakter der Angaben der AnbieterInnen wahrt. Das steht so im Gesetz, das müssen Sie machen und das finde ich ganz wichtig, das gibt dann noch ganz viele andere Ich verzichte jetzt darauf, Ihnen alles vorzulesen, wo die Anbieter geschützt werden, aber es auf den verschiedensten Ebenen auch der Beschwerdeverfahren sind, ist der Schutz der Vertraulichkeit von diesen persönlichen Daten, von Geschäftsgeheimnissen, ist gewährleistet. Und was hier diskutiert wird im Rahmen des Öffentlichkeitsgesetzes, dort geht es wirklich um vermutete Korruption zum Beispiel und das sind vor allem politische Verfahren. Ja, und wenn Sie sagen, der Herr Lobsiger der schlichtet das, dann muss ich sagen, es gab vorher zehn Jahre äh, den Herrn Thür und der Herr Thür hatte genau einen Fall äh, den, äh, mit Beschaffungen und ich hatte genau zwei Fälle. Also die Beschaffungen sind nicht irgendwie das große Monsterproblem. Ja. Ich glaube aber, es geht etwas um etwas anderes, nicht wahr? Sie haben die einschwärzungen genannt, es geht natürlich bei... Diesen, äh, bei diesen Zugangsgesuchen muss natürlich die Verwaltung etwas denken, oder? sie muss sich auch überlegen, welches, welche Interessen sind im Spiel, sie muss, sie, muss, äh, sie muss die Akten noch einmal durchschauen und das ist mühsam, ich gebe zu, das gibt einen Aufwand. aber meine Damen und Herren, der, der Staat ist ein Service Public und wenn der Gesetzgeber sagt, wir wollen einen Zugang der Öffentlichkeit, mhm. dann müssen sich meiner, meines Erachtens die Leute aus der Verwaltung anschicken, hier den Service Public zu leisten und halt diese Aufgabe, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Und ich meine, all die Argumente im Sima, haben wir den Entscheid, aber es geht nicht um den Entscheid, es geht um die nachvollziehbarkeit des Entscheides. Ja. Drum das Argument im SIMA seien Informationen, das hat nichts, das ist ein anderes Bedürfnis, mhm. das dort abgedeckt wird. Oder die Rüstung. Ich meine, da wird gesagt, da wurde gesagt, ja, wir haben ein Problem mit den Rüstungslieferanten aus den USA, wenn die wissen, dass da noch so ein äh, so eine Transparenz... Äh Problem ist in der, in der Schweiz. Meine Damen und Herren, das Transparenzanliegen kommt aus den USA. Schauen Sie mal, der Herr Trump, der muss für alles die Hosen runterlassen, der muss genau sagen, wie viel es kostet, wenn er mit seinen Leuten eine Hotelübernachtung macht. Das wird alles, das wird alles herausverlangt. Die US-Rüstungsindustrie ist sich das gewohnt, dass sie in der Heimat diese Auskünfte geben muss. Also wir haben kein Problem. Es gibt wirklich ich kann Ihnen sagen, es wird in meinem Alltag werden diese Probleme gelöst und noch etwas, wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch irgendwie völlig verblendet wäre und, und Geschäftsgeheimnisse preisgeben würde in einem Einzelfall, wo ich es nicht sehe. Ich kann niemanden zwingen, diese Geschäftsgeheimnisse preiszugeben. Die betroffenen Firmen können die Entscheidung der Verwaltung anfechten und erst wenn ein rechtskräftiges Urteil letztinstanzlich des Bundesgerichtes in Lausanne vorliegt, müssen diese Unterlagen herausgegeben ja. werden. Also da ja. haben wir auch einiges an Filter für also gegen ja. allfällige Fehlentscheide. Vielen Dank. Ähm, Thomas, du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, also so das Prinzip der äh, Transparenz für behördliches Arbeiten und Vertraulichkeit für äh, die Unterlagen der, Verwal äh, der, der privaten was meinst du damit? Also kannst du das erläutern? Ich glaube, wir sind uns hier die meisten einig, dass was den Staat betrifft, Transparenz herrschen sollte und was die Rechtsposition, die Geschäftsgeheimnisse der Anbieter betrifft, betrifft, Vertraulichkeit herrschen sollte. Die praktische Schwierigkeit ist, wie man diese voneinander trennen kann. Denn viele Unterlagen betreffen beide Aspekte. Und wenn man das seriös machen will, dann bin ich bei Herrn Lobsiger, dann muss man sich das einzeln anschauen man sich eben die Mühe geben, die Unterlagen zu schwärzen und zu prüfen und im Einzelfall zu entscheiden. Ich bin aber der Meinung, das startet schon ein Service publik, aber es ist nicht ein Gratis-Service publik. Ich finde die Lösung gut, die wir heute im Kanton Bern haben, wo sehr aufwendige Öffentlichkeitsgesuche mit Gebühren verrechnet werden können. Nicht übertriebene Gebühren, aber einigermaßen kostendeckende. Das stellt sicher, dass nur in wirklich wichtigen Fällen ein solcher Aufwand betrieben werden muss. Hast du schon mal erlebt, dass auch, also klar, man muss ja nicht begründen, wieso man eine Öffentlichkeitsanfrage macht, aber wie könnte es dennoch dieses Öffentlichkeitsgesetz missbraucht werden von Konkurrenten, die die Preise von den anderen... Anbieter rauslesen wollen oder sowas in der Art? Also das Potenzial besteht natürlich, denn die Unterlagen, die, die Anbieter einreichen im Beschaffungsverfahren, die enthalten vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, mhm. Absichten über die Produktentwicklung beispielsweise, Informationen über finanzielle Situation des Unternehmens, die geheim gehalten mhm. werden müssen. Und das muss der Staat auch sicherstellen. Und Die Herausforderung ist jetzt eben auch für den Staat, bei einem solchen Gesuch, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. In der Realität wird das aber auch dadurch geschehen, dass die betroffene Unternehmung Stellung nehmen kann, sagen kann, aus meiner Sicht sind die und die Stellen sensibel. Und das erleichtert dem Staat dann auch die Arbeit bei der Triage. Okay, also wir haben gehört jetzt aus verschiedenen Perspektiven, aber Sie möchten noch etwas anfügen. Ja, also das Beschaffungsrecht ist natürlich gerade das schlechte Beispiel für Sie. Wenn Sie natürlich schauen, wenn Sie natürlich äh, schauen, wo der Wettbewerb ausgehebelt wird. Dann ist es gerade im Beschaffungsrecht, wo die Firmen betrügen, wenn Sie die SECO-Geschichte anschauen. Dort wurde ja gerade das Beschaffungswesen missbraucht, um den Wettbewerb einzuschränken. Und das ist ja genau das, was mit dem Öffentlichkeitsgesetz, das hier damals dazu geführt hat, dass die ganze... Geschichte im SECO aufgeflogen ist. Da sehen Sie ja gerade, dass das Öffentlichkeitsgesetz hier den Wettbewerb mhm. wiederhergestellt hat und dann auch eben gezeigt hat, dass die Verantwortlichen, die den Wettbewerb gestört haben, dann auch äh, an die Kasse gekommen sind. Wenn wir jetzt das aushebeln wollen, meine Damen und Herren, dann haben wir genau den gegenteiligen Effekt, dass wieder die Möglichkeit besteht, dass eben dann äh, gewisse Mauscheleien versucht werden können, vielleicht eher riskiert werden, weil man weiß, äh, die Öffentlichkeit kann ja nicht mehr nach mhm. dem Verfahren Zugriff nehmen auf die Dokumente. Also es wäre wirklich so ein eine Einladung für korruptes Verhalten, auch wenn es das entkoppelt wird. Ich habe es gesagt, zurück in die Steinzeit. Ja. <lacht> Gut, Antike, genau, haben wir auch gehört. Ähm, jetzt habe ich noch ganz viele Fragen aufgeschrieben und die werde ich auch gerne stellen, außer natürlich Sie haben noch Fragen oder Kommentare. Was mich zum Beispiel noch sehr interessieren würde, wenn wir jetzt hier so die ganze versammelte beschaffungs der Schweiz haben, also mindestens im IT-Bereich, ähm, haben Sie selber schon so Erfahrungen gemacht mit dem Öffentlichkeitsgesetz? Haben Sie als Beschaffungsstelle schon jemals eine Anfrage gekriegt über das Öffentlichkeitsprinzip? Oder haben Sie als Anbieter schon mal so eine Anfrage gestellt? Oder gibt es irgendwelche empirischen ähm, Erlebnisse zu dem Thema? Oder bewegen wir uns hier im luftfreien Raum? Raum. Gibt es da? Ja, genau. Michel Wissou. Ja, guten den? Abend. Ich werde in allem sprechen. Ich m'excuse auprès des 17 Romans, die, sind, die sind nicht noch partiert sind. Also werde ich Deutsch sprechen. Ja, also die Finanzkontrolle ist sehr für Transparenz in, in den Beschaffungsbereich. Es gab da gewisse Stellungnahmen, die missverstanden worden sind, aber wir sind voll für die Transparenz. Von daher sind wir mit Herrn Lopsiger einverstanden. Was wir irgendwie, wir suchen eine Lösung und Sie sind die Spezialist von Beschaffungsrecht. Was uns stört, ist die ganze Verkauf, die andere Seite der Beschaffung. Ich spreche nicht mehr von Einkauf des Bundes, der öffentliche Hand, aber wir haben sehr oft Verkauf von Liegenschaft, wir haben Konzessionserteilungen und so weiter wo eigentlich, wir würden sehr begrüßen, eine gewisse Transparenz, die Transparenz, die wir in Beschaffungsrecht heute kennen. Leider, leider, leider, man spricht nur von Einkauf und nicht von Verkauf. Das heißt, wenn die Zolldienstwohnung oder wenn VBS äh, Liegenschaft, Festung und so weiter, das ist gar nicht ausgeschrieben, es ist nicht transparent, wer für wie viel gekauft hat und so weiter. Und gibt es nicht da auch vielleicht etwas? Ich weiß nicht, ob den Weg über Parlament oder was könnte die Lösung sein? Okay, also der Verkauf von Liegenschaften, ist, aber das läuft nicht unter dem Beschaffungsgesetz, oder Nämlich ich an, unter dem Verkaufsgesetz gibt es dann? Ich kann nicht Ja. Sagen. ja. Also ich, ich finde es eine wichtige Bemerkung, weil das ist ja auch öffentliches Vermögen. Also wird einerseits eingesetzt jetzt in einen Beschaffungsprozess, um eine Dienstleistung einzukaufen, äh, um eine Ware einzukaufen, eine Maschine einzukaufen. Aber öffentliches Vermögen wird auch desinvestiert. Also wir hatten in der, in der Stadt Bern gerade einen großen Skandal um den Skandal, einen kleinen, um den Verkauf der Alkoholverwaltungsliegenschaften. Und die wurden zu Höchstpreis an eine Firma verkauft, die dort aus meiner Sicht etwas machen will was nicht unbedingt nachgefragt wird auf dem Markt. Jetzt kann man sagen, selbe Schuld, aber es ist eigentlich öffentliches Vermögen. Das ist nicht eine Beschaffung, aber es stimmt, man sollte für solche Situationen auch Regeln, äh, äh, Regeln definieren, damit alle, die gute Ideen haben, Innovation haben sie heute äh, sehr oft erwähnt, innovative Ideen haben, langfristig nachhaltige Ideen haben, damit die auch die Möglichkeiten hätten, eine solchen Desinvesti Desinvestition ein einen Zuschlag zu bekommen und dort damit auch Geld zu verdienen, vielleicht dann nicht unbedingt äh, große ähm, Renditen zu erzielen, sondern einen öffentlichen Nutzen auch zu erzielen. Also finde ich eine wichtige Geschichte sozusagen die andere Seite der Medaille. Also es gibt ganz viele wichtige Situationen, es gibt ganz viele sensible Geschäftsbereiche, wo heikle Entscheidungen gefällt werden müssen, geht hier jetzt der Öffentlichkeitsanspruch vor oder ist hier, ist hier äh, das Kalkulationsgeheimnis oder auch äh, zum Beispiel außenpolitische Interessen, die vorgehen des Staates. Äh, aber meine Damen und Herren, wir haben hier eine Einzelfallentscheidung. Und es geht doch nicht mhm. an, dass wir jedes Mal nach dem Gesetzgeber äh, schreien, wenn, wenn wir, wir einen Einzelfall äh, begegnen, der uns nicht passt. Für das gibt es einen Rechtsweg, für das gibt es zwei Instanzen bis nach Lausanne. Und ich meine, gerade wenn man, wenn man vom Effizienzgedanken ausgeht, dann sollte man doch nicht immer nach Regulierung schreien. Wir haben hier... Eine Einzelfallwelt, die oft heikel ist. Wir haben einen Mediator und wenn man meine äh, Empfehlungen nicht hm. mag, dann gibt es noch zwei Gerichte, weshalb immer nach dem Gesetzgeber schreien. Okay, das ähm, bringt mich zu der Frage langsam, gibt es überhaupt jemand, der sich jetzt quasi für die Meinung des Bundesrates aussprechen möchte, weil irgendwie... Einerseits haben wir, also politisiert der Bundesrat am Volk vorbei oder gibt es da irgendwelche Kritik, die gegen das Öffentlichkeitsgesetz, Öffentlichkeitsprinzip im Beschaffungswesen spricht? Ich wäre wirklich noch interessiert an einer Stellungnahme. Genau, wir haben da noch eine, ich gebe schon das mit. Eine Frage. Wurde vielleicht eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht für äh, Öffentlichkeitsgesetz? Ja, nein? Ja, eine Kosten-Nutzen-Analyse für so was? Ja, die wurde gemacht. Wir haben eine Evaluation gemacht. Das Öffentlichkeitsgesetz war letzten Herbst zehn Jahre in Kraft. Und die Kosten-Nutzen-Analyse hat eines gezeigt, die Verfahren... Insbesondere die schriftlichen Schlichtungsverfahren waren am Anfang nötig, um Rechtssicherheit zu schaffen. Bei einem neuen Gesetz hat es dieser Schlichtungsprozess dazu beigetragen, äh, dass die Gerichte dann auch eine gefestigte Rechtsprechung entwickeln können, aber nach zehn Jahren mussten wir aufgrund dieser Evaluation, musste ich entscheiden, jetzt haben wir diese Rechtssicherheit, wir haben jetzt den Rahmen und jetzt gehen wir rüber zu mündlichen Schlichtungen und ich kann Ihnen sagen, wir konnten die Rückstände abbauen, wir konnten die Verfahren äh, im Faktor 5 beschleunigen und wir haben heute was mich vor allem freut, wir haben heute eine deutlich über 50 Prozent liegende Rate, wo sich eben Verwaltung und Öffentlichkeit einvernehmlich zu Lösungen zusammenfinden. Und ich glaube, das ist vor allem auch zu berücksichtigen, viel Kritik vielleicht auch, die, die auf Seiten eben der Verwaltung sich aufgestaut hat bezieht sich vielleicht auch auf eine Situation, die gar nicht mehr besteht heute, weil wir eben heute auch, das ist keine Kritik übrigens an meinem, Gesetz, äh, meinem Vorgänger, der musste diese schriftlichen Verfahren machen, es war eine andere Zeit, aber man muss berücksichtigen, wir haben jetzt die Möglichkeit, aufgrund dieser reichhaltigen bundesgerichtlichen äh, Rechtsprechung hier einfacher, schneller und summarischer und auch konsensueller vorzugehen. Danke. Das ist sicher auch ein interessanter Aspekt, dass es einfach ein bisschen mehr Übung gibt, quasi in der Anwendung des Öffentlichkeitsprinzips. Also vielleicht kann man die Frage auch noch erweitern und man könnte auch die Frage stellen, lohnt sich denn überhaupt das, lohnen sich diese Beschaffungen, Kosten, Nutzen, Fragen für diese Beschaffungen, da werden ganze riesige Beschaffungsstellen beschäftigt, die Verwaltung ist beschäftigt, äh, man versucht möglichst lupenrein diese Beschaffungen durchzuführen, weil jedes Problem ist auch ein politisches Problem. Lohnt es sich? Lohnen sich auch diese beschaff also lohnen sich diese, man kann sagen, Tiefenschwellenwerte oder nicht? Also kann man sich immer wieder fragen. Und ich, ich bin wirklich überzeugt, dass es sich lohnt, aber man könnte ja auch die Haltung vertreten, eine Gemeinde, der Bund sind so riesige, riesige Nachfrager, Konsumenten, die können die Märkte eigentlich bestimmen, die können die Preise drücken, die können sagen, wenn du mir das lieferst in diesem Umfang, dann machst du aber diesen Preis. Eigentlich wäre das vielleicht sogar günstiger, kurzfristig, aber ich denke, es wäre volkswirtschaftlich nicht besser, also es ist wirklich wichtig, dass wir den Wettbewerb fördern, dass wir Korruption vermeiden. Das kostet etwas, Korruption zu vermeiden. Hat eben. Es wurde schon in der Antike versucht. Und was was was ich festgestellt habe bei unseren Prozessen, wenn es eingeschliffen ist, zum Beispiel im Baubereich. Dort ist es wirklich seit vielen vielen Jahrzehnten läuft läuft dieses Beschaffungsverfahren. Wir haben ganz wenig. Wenig Beschwerden, wenig Probleme und bei neuen Bereichen, wir haben dann im Abfallbereich zum Beispiel angefangen, nicht hoheitliche Aufträge zu erteilen, sondern auch Beschaffungen aufzulösen. Dort hatten wir am Anfang noch mehr Friktionen und mussten das System einspielen, ein bisschen ähnlich wie jetzt beim Öffentlichkeitsgesetz und wenn es dann mal eingespielt ist, wenn die Verfahren sauber gemacht werden, wenn das Vertrauen da ist, dann kostet das auch nicht mehr so viel, aber es braucht eine Anfangsinvestition wie fast überall. Okay, vielen Dank für diese Überlegungen. Gibt es weitere Fragen? Genau, da oben haben wir noch jemanden. Ich möchte als, an, als ein Gedankenspiel, als Anregung einwerfen. Wenn ich jetzt der Bundesrat wäre und ich hätte jetzt diese Botschaft verabschiedet über die Revision des Beschaffungsrechts und ich möchte eigentlich, dass die Botschaft so durchkommt, ich möchte keine öffentliche Diskussion vorab, bevor es im Parlament diskutiert wird über diese heiklen Punkte, die es doch, doch auch gibt, dann würde ich zum Beispiel noch sagen, dass das Öffentlichkeitsrecht, ausgeschaltet werden sollte, ähm, äh, weil das ist, was ich hier wahrnehme, ich, ich sehe nur öffentliche Diskussionen über das Öffentlichkeitsrecht, das ausgeschaltet wird und nicht über die anderen Punkte, die in dieser Revision mhm. drin sind. Das finde ich schade und ich hoffe, das wird sich noch ändern im Verlauf der Diskussion, ähm, dann sicher auch im Parlament, das hoffe ich stark. Also wir sind quasi manipuliert worden jetzt da. Den ja, sehr gerne. Also vielen Dank für diesen Beitrag, weil das war eigentlich auch mein Motum. Warum kommt dieser Punkt in das Gesetz rein? Also wie es scheint, sind wir uns ja einig, dass das Öffentlichkeitsrecht bestehen bleiben soll. Und es gibt, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, 64 andere, oder jetzt nur noch 63 andere Gesetzesartikelanpassungen. Und so wie wir heute Morgen gehört haben, gibt es ja sehr viele Verbesserungen wo man wirklich sagen kann, ja, es ist gut, man hat Erfahrungen gesammelt mit diesem Beschaffungsgesetz, wahrscheinlich braucht es Anpassungen, diese Anpassungen sind jetzt nötig, es ist Zeit, das zu machen. Und wie kommt dieser Artikel, diese Veränderung des Artikels des Öffentlichkeitsrechts in dieses neue Gesetz, Gesetz mit rein? Haben Sie eine Erklärung dafür? Also man hat ja gehört, die Rüstungsindustrie sollte, könnte vielleicht, aber sollte es ja nicht sein, weil diese Daten sind ja geschützt, die kommen nicht nach draußen, die sollten nicht veröffentlicht werden. Personendaten sind scheinbar auch geschützt. Also, wo, wo liegt der Grund, warum wird das verändert? Oder warum soll es verändert werden? So eine Ahnung, wie das reinkam? Nein, ich, habe, ich weiß nicht. Ich meine, ich, müssten Sie. Ein äh, Mitglied des äh, Siebner-Gremiums fragen. Äh, Tatsache ist einfach, es ist äh, hineingerutscht und wenn man, wenn man das äh, hätte in der Medienmitteilung oder irgendwo prominent lesen können können, dann hätte ich auch nicht einen speziellen Anlass gehabt, auf diesen heiklen Punkt aufmerksam zu machen. Es ist einfach wichtig, meine Damen und Herren, dass wir eine kontradiktorische Diskussion führen, wenn so ein wichtiger Punkt kommt, weil es sind da nicht Wetterdaten, das ist ein zentrales Gesetz und letztlich, letztlich ist es ja nicht wichtig, jetzt hier Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, ob das jetzt eher eine Panne oder was auch immer war, es ist Schnee von gestern. Wichtig ist jetzt, dass wir in der parlamentarischen Phase hier noch einmal fair die Argumente Pro und Contra auslegen und dann wird äh, das Parlament sicher äh, eine weise Entscheidung treffen und die anderen Punkte, da gebe ich Ihnen Recht, äh, was die, all die Verbesserungen äh, im Öffentlichkeits-, äh, im Beschaffungsrecht äh, anbelangt, da mische ich mich nicht ein, im Gegenteil, da bin ich natürlich auch froh, äh, wenn, dort, wenn dort Verbesserungen äh, auch Harmonisierung und so weiter stattfinden, da will ich mich überhaupt nicht irgendwie äh, hineinmischen. Also du hast noch erwähnt, eben, du hast dich quasi eingeschaltet, weil der Bundesrat das quasi ein bisschen unter dem Deckel behalten wollte und Regularit hat es heute Morgen auch gezeigt, es ist ein bisschen versteckt im Gesetz, so in einem Nebensatz, das ganze Gesetz entfällt quasi unter dem Öffentlichkeitsprinzip. Der Bundesrat hat ja dann noch betont, es, das neue Gesetz erhöht die Transparenz, weil ja künftig alle Zuschläge ab 50.000 Franken schon veröffentlicht werden. Reicht das denn nicht, dass man durch das jetzt entsprechend mehr Transparenz hat? Was sagen, was würden uns jetzt beispielsweise im Kanton Bern, was würde das bedeuten? Das würde ja auch schon mehr Transparenz schaffen. Kanton Bern sind wir leider technisch noch nicht so weit, diese Transparenz zu schaffen. Wir sind erst jetzt dabei, ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning-System, zu beschaffen für die Kantonsverwaltung, die uns das uns dann erlauben würde, wenn die Politik das wünscht, eine Liste der Aufträge von über 50.000 Franken zu generieren. Es sind auch immer technische und organisatorische Herausforderungen, die zu lösen sind, wenn solche Geschäftsprozesse digitalisiert und transparent ausgestaltet werden müssen. Aber es ist nicht – ich kann mich da an Lopzig anschließen – nicht dasselbe. Diese Liste der Aufträge gibt gewisse Informationen, aber unter Umständen nicht alle Informationen, die nötig sind, um die Staatstätigkeit nachzuvollziehen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man gut darüber diskutieren kann, wo der Grenznutzen erreicht ist von noch mehr Transparenz und wo der Grenzaufwand für die Durchführung von Öffentlichkeitsverfahren zu hoch wird. Aber diese Diskussion überlasse ich gerne jetzt der Politik. <lacht> genau. Herr Deco, hat das hast noch ein Wort. Ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen, sollte man sich nicht auch noch mit anderen Änderungen beschäftigen, die jetzt in diesem Entwurf drin sind? Ich habe heute Morgen ja ein paar aufgelistet, die man auch noch anschauen könnte, also der ganze Bereich Rechtsschutz zum Beispiel, Preisverhandlungen, Rahmenverträge, Freihandvergaben, weitere Ausnahmetatbestände. Ich denke, das ist schon wichtig, dass das auch seriös angeschaut wird, vor allem dann auch noch, was dann in den Verordnungen kommt. Also sehr oft ist ja, Sie kennen das im Leben, liegt der Teufel da. Dann im Detail und diese Details werden ja dann noch auf der Verordnungsstufe zur Umsetzung der Gesetze festgelegt und die sind dann nicht so stark im politischen Prozess sind da entscheidet nicht das Parlament darüber manchmal finden Vernehmlassungen dazu statt also es ist, lohnt sich durchaus doch außerhalb dieses Öffentlichkeitsgesetzes äh, äh, sich damit zu befassen was da auf uns zukommt an Veränderungen und wo es noch Handlungsspielraum gibt es gibt natürlich diesen Bereich des der, der, der Veto-Anpassung. Also da, da hat man nicht so sehr viel Handlungsspielraum, wenn man weiterhin Teil ist dieses Gesamtsystems. Aber in der ganzen, im ganzen Bereich des, der nichtstaatsvertraglichen Regelungen und ähm, bei, den, bei, bei den Harmonisierungen gibt es noch Handlungs. Spielraum. Und da gehe ich davon aus, dass wir dann auch im Parlament noch stark von ihren Lobbys beübt werden, wenn es dann soweit ist, dass wir darüber abstimmen. Also das wird noch geknetet, das ist noch nicht fertig und deshalb lohnt es sich neben der Öffentlichkeitsfrage natürlich auch die anderen anzuschauen. Gut, ähm, gibt es dennoch jetzt zu dieser Öffentlichkeitsfrage noch ähm, Fragen, Bemerkungen? Weil Ich möchte da möglichst open sein, was das angeht. Sonst, eben, also stelle ich fest, hat man weitgehend Konsens bzw. diese, die sich eben Dissens haben, halt, ähm, jetzt glaube ich, sich nicht melden möchten. Ähm, von dem her finde ich es eine spannende Diskussion, was mich, ähm, oder eben, ja, könnte es auch noch spannender sein. Was ich mich gefragt habe, ähm, muss ich trotzdem mal auf meine Fragen zurückkommen. Ähm, genau, du hast vorhin erklärt noch, du hast schon mal Erfahrung gehabt mit diesem Öffentlichkeitsgesetz, also was muss man da konkret sich vorstellen, was muss man da schwärzen und wenn ich jetzt so eine Frage stellen würde, gib mir da mal die Unterlagen raus, würdest du das einfach so... Machen können. Also ein Gesuch ist schnell gestellt, aber dahinter steckt dann, was wir Juristen genüsslich als Verwaltungsverfahren bezeichnen, das heißt, es braucht eine Akte, es braucht einen Schriftenwechsel, denn wenn wir einen Stapel von Unterlagen haben, können wir nicht einfach nach Gutdünken das schwärzen, was wir vielleicht für richtig halten, sondern müssen auch allen Parteien, allen Unternehmen in diesem Fall, die davon betroffen sein könnten, die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Dann müssen die Stellung nehmen und dann sagen, diese Stellen dürfte herausgeben, diese nicht. Dann ist es Aufgabe der Behörde, diese Argumente zu wägen, einen Entscheid zu fällen in eine Form einer Verfügung, der dann, wie Herr Lobsig auch gesagt hat, bis vor Bundesgericht angefochten werden kann. Also ein Gesuch ist schnell gestellt, aber der Aufwand dahinter darf schon nicht unterschätzt werden. Ja, gerne, ja. Was, wie läuft also wenn sich die jetzt Heißer da die, meine Gegner nicht so... Melden, da kann ich schon noch ein <lacht> kleines B-Moll selber machen. Und da möchte ich vielleicht auch das Votum von Herrn Wissou etwas aufnehmen. Es ist natürlich schon so. Dass es manchmal heikle Fragen gibt, oder? Also und da kann ich Ihnen schon auch sagen, da ist, habe ich manchmal auch zwei Seelen in der Brust als, als Datenschutzbeauftragter. Sagen wir jetzt einmal die Entscheidung, die Entscheidung betreffend des, der Agenda des Rüstungschefs, äh, die ist natürlich schön, wenn man es vom Öffentlichkeitsprinzip anschaut, oder? Aber da ist natürlich das Bundesgericht schon an die Grenzen dessen gegangen, was man dann auf der anderen Seite wieder mit Bezug auf den Personenschutz, äh, Persönlichkeitsschutz äh, empfindet und da muss ich schon sagen, das ist natürlich so, oder? das gibt schon auch bei den, es gibt manchmal auch die Frage, es gibt manchmal eben Geschäftsgeheimnisse und dann gibt es, wenn schon eine öffentliche Diskussion geführt ist, wenn schon gewisse Dinge an, in der Presse sind, dann gibt es schon heikle Fragen. Also also ich möchte hier nicht, ich möchte hier schon nicht den Eindruck erwecken, dass es immer einfach ist und manchmal, manchmal ist es natürlich eben dann auch nötig, dass halt ein Gericht, das sich dann eben noch mit dem ganzen rechtsstaatlichen Hintergrund in die Tiefe beschäftigt, das noch einmal durchrechnet, also das, ich meine, diese dass das, das man manchmal mit dem einen oder anderen Öffentlichkeitsentscheid Mühe hat, das kann ich durchaus verstehen. Kannst du das Beispiel noch ganz kurz erläutern, was war da mit der Agenda des Rüstungswänden? Ja, nicht wahr, dort ist es äh, darum gegangen, dass äh, die Öffentlichkeit äh, gewisse Informationen in Bezug auf die Tätigkeit äh, der arma suisse äh, herausverlangt hat, die Journalisten und dann war eben auch die Frage, gehört zum Beispiel eben auch die Agenda des Rüstungschefs dazu und dort war natürlich dann äh, beim, bei der Frage, äh, ob die äh, Persönlichkeitsinteressen des Rüstungschefs als Mensch vorgehen, äh, musste das Gericht sich dann mit der Stellung des Rüstungschefs auseinandersetzen und sagen, wenn seine privaten Termine, die er mit seiner Frau oder Kinder und so weiter, wenn man die abdeckt, was bleibt dann bei einer so hochgestellten Führungspersönlichkeit, die eben auch mit ihr ernennung durch den bundesrat natürlich weiß dass sie sehr im öffentlichkeitslicht steht muss die in kauf nehmen dass die anderen dass die anderen Verpflichtungen dann aufgedeckt werden, natürlich dann auch unter, unter Bildung gewisser Aggregierungen. Es wird natürlich dann nicht gesagt, Treffen mit der Firma so und so von Saudi-Arabien, sondern einfach Treffen mit einer ausländischen Firma. Dort, dort kann man natürlich, das sind, das sind Grenzbereiche und dort wird es schwierig, aber ich sage einfach, das kann das kann nicht der Gesetzgeber entscheiden, weil die, die Lebenswirklichkeit wird immer Fälle bringen, die eben heikel sind und wieder neu sind. Und genau dafür sind ja die Gerichte da, Gesetzgeber, das generell abstrakt politische und die Gerichte im Einzelfall. Mhm. Ja, gut, das denke ich, wäre doch ein schönes Schlussfazit von diesem Panel, wo wir leider nicht so viel Dissens hatten, äh, wie ich mir wünscht hatte, aber dass man doch in dem Sinn diese verschiedenen Rollen und diese verschiedenen Zuständigkeiten weiterhin auch verstehen kann. Und wir sind natürlich jetzt umso mehr gespannt, wie das Parlament, wie die, deine Kolleginnen und Kollegen, ob sie deine Meinung teilen oder eben auch dann plötzlich noch von anderer Seite belobiert werden. Das werden wir dann sehen und dann auch sehr spannend, was in den Kantonen passiert. Wird dieses nationale Gesetz dann tatsächlich Delgel übernommen oder ja, der Kanton Bern hat, hat da vielleicht auch noch eigene Ideen. Von dem her wird es sicher weiterhin ein Thema bleiben, das Thema öffentliche Beschaffung, insbesondere öffentliche Beschaffung von IT. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Podiumsteilnehmenden und äh, würde jetzt noch ganz kurz noch ein paar letzte Worte ans Publikum wenden. Ähm, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben.